Auf jeden Fall muss ich aufnehmen. So. Wir gehen nach Neapel. Uh. Spannend, spannend. Eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor sie alle die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Ja, das klingt logisch. Und Bonus ist eines der drei Tore öffnen. Da bin ich ja gespannt. Boot aus. Oh man. <lacht> ah, das ist der Eduardo, sowieso. wie es aussieht. Muss ich den mal nicht verprügeln. Doch. Okay. Ah, die Architekten sind nicht auf seiner Seite. Okay, das erklärt einiges. Interaktion mit der Gondel für... Süd oh. Einfache Arbeit, guter Soll. Jetzt ja, zieh mich an. Capitano di questa barca di merda. Die haben schon überlegt, wie man das nicht abusen kann. Okay, das ist cool. Geh nach links, geh nach links, geh nach links, Aizio... Ich glaube, der wartet, ich dann auf mich. Wie soll ich mich hier? Musst du nicht. Jo, relaxed! Die Wurfmesser töten nicht, die machen einen Damage Das ist scheiße Das ist wirklich scheiße Hätte ich doch zuerst nachladen müssen Aber naja Kann man nicht alles haben Ich frage mich, ob ich da einfach wieder hochkomme jetzt. Ah ja, komme ich. Deswegen sind ja die kleinen Balken hier. Okay, okay, das macht mehr Sinn jetzt. Ich frage, wie komme ich da hoch? Scheiße. Okay, einfach alle wegnehmen ist schon am einfachsten, glaube ich. Okay. Mühsam wie eh und je. Born ich jetzt oben, das wäre lieb. Kom. Kom her, dan dreh dich um. Ja klar, logisch. Ich würde ja auch die Kanone benutzen, aber die ist halt zu laut, ne? Die Kanone macht viel zu viel Lärm. Ich stehe so zehn Meter hinter ihm in der Luft gerade, aber ist okay. Also ich bin noch in der anderen, so in anderen, an, an, an, an der anderen Seite meine Fresse hatten die Fresse, wenn du nichts sagen kannst. Nein. Ich wollte ins Wasser. Ich wollte ins Wasser runter. Und nicht aufs Boot. So, jetzt müssen wir das halt ein bisschen so machen. Der ist halt nicht mal weit weg. Als ob das so sein Ding ist, riechst du dass Eduardo, ist hier. Und vielleicht hätte ich es auch geschafft. Das ist halt verlustig gewesen, wenn ich da drüben festgesteckt hätte. Aber gut. Halt! Kannst du bitte beide umbringen, wenn ich dir sage, machen Attentat? Also, jetzt Pause. Habt ihr gemerkt, ich plünder sie nicht mehr. Ich brauche das nicht. Ich bin eh schon zu reich. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der rechte Kopfhörer ist. Rechts. Damit ich auch Sound habe hier. Nein, bitte nicht. Okay, das sieht cool aus. Man sieht, wer angreift. Das ist mir erst gerade vor kurzem aufgefallen. Das habe ich halt erst in der im Editieren gemerkt. Weil der Lebensbalken dann weiß aufblinkt, bevor sie angreifen. Und zwar noch recht früh, bevor sie angreifen. Das ist voll geil. Da kannst du mal aufhören auszuweichen, du Pisser. Klar, mach ich. Hier also die Kanone. Da ist der Bauplan. Okay. Zum Glück hängen die immer neben der Fackel. Hat sich hier niemand, sicher niemand überlegt damals. Ey. Was ist, wenn die Fackel irgendwie ausschlägt? Dann ist ja das erste der Plan weg. Das war ja voll dumm. Zweitens haben wir einen Plan verbrannt von 20? Grob geschätzt? Riesenauswirkung auf jeden Fall. Egal, egal. Wir machen einfach weiter. Die Mission ist erledigt. Nicht mein Problem. kann sein ich glaube die dlc machen wir als nächstes mal wenn ich aufnehme das heißt wir werden nächstes mal trotzdem noch spielen das ist okay aber ja sonst ich komme nicht gut mit der zeit durch sonst Hä, ich muss darüber warte mal kurz sag mir nicht, das ist alles wegen dieser einen Kiste hier. Ich musste ja dahin. Es kann nicht alles wegen einer Kiste gewesen sein. Ah ne, okay, okay. Jetzt war ich gerade eine Sekunde, war ich mad. Ich brauche unbedingt armbus munition nächstes Mal. Also, fluten wir jetzt die Halle, dass wir ins Schiff kommen. Mal sehen, ob du die Hand weißt, die dich führt hat. Dass wir im Schiff rauskommen. Alright. Irgendwie gefällt mir das. ich hier auch keinen Schaden nehmen. Ah nein, warte mal, das war ja die drei 3 Tor, wenn ich nicht Jetzt habe ich das fast schon wieder vergessen. Ah, ich dachte ich wende schneller, wenn ich route, aber nö. Wie viel sind denn das? Ah, nur neun Segel, jetzt dachte ich gerade, neun Schiffe. Aber meine Rüstung ist voll im Arsch. Unbedingt zu einem Schmied nachher. schon gewesen. Sein? Ich glaube, ich habe verfehlt. Ja, das letzte See, glaube ich, verfehlt. Ja, viel zu weit weg. Jawohl. Okay, das Schiff selbst hat keine Leben, das ist gut. Dreh dich. Oh ja, die Kamera auf jeden Fall. Die Kanone lässt sich nicht 360 Grad drehen anscheinend. Holy shit. Ah, ich muss näher ran. Hoch, jetzt. Nein, Alter, komm mal. zu weit nach rechts, weil sie sich nicht lenken lässt. Ah, hat gereicht. Halleluja. Boah, war eine große Flotte mit vier Schiffen. Kann man machen. Das müssen jetzt die vier äh, die vier Leonardo Waffen gewesen sein. Haben wir die auch erledigt, das ist gut. Oh, ich habe nicht recorded, ich Idiot. Also. Kannst kurz notieren. Stream. Und zweiten, vierten, downloaden. So. Kurz aufschreiben. Jetzt kommen wir sicher eine Szene mit Leonardo, hoffentlich. Ich glaube, jetzt haben wir alle seine Waffen zerstört. Es sollte schon was kommen. Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen nicht so unhandlich wie die Flugmaschine du kannst es überall hin mitnehmen grazie leonardo okay interesting Das ist ein One-Use-Item? Oder wieso muss ich damit extra zum Schneider gehen? Hey, was willst du denn? Ja, zur Bank wollte ich jetzt gerade auch. Hat man vielleicht gemerkt, wie ich wieder komplett falsch renne, wie immer. Noch drei Wahrzeichen. Noch drei Wahrzeichen. Die Wahrzeichen gehen einfach gar nichts. Das ist voll billig. Glaub ich glaube, ich habe gesagt, ich brauche noch drei. Ziemlich sicher eigentlich. Hier oben eins. Und die zwei hier. Ja, ja. Noch drei Stück. So, jetzt machen wir das trotzdem mal kurz. Jetzt lassen wir mal das Trophäenmenü laden. Mein Internet konnte nicht um neu starten, weil sonst wäre das Stream abgebrochen. Aber wir haben Zeit. <lacht> Ich lasse es einfach laden. Wir haben Zeit. Also. Auf jeden Fall. Ich gucke jetzt nochmal kurz nach. Denn. Assassin's Creed Brotherhood. Trophäen. Eine Roadmap. Was will ich mit einer Roadmap? Ah, das ist okay. Ich habe voll viel. Assassin's Creed 2 habe ich auch wohl viel, sehe ich gerade. What the fuck? Was habe ich denn da nicht gemacht? Sorry. Ah doch noch einige. Okay, also wie gehen wir da rein? Ich gucke ganz kurz. So, müssen wir nicht mehr nachschauen die habe ich alle eine erinnerung neuspiel machen wir gleich den machen wir noch machen wir noch sowieso die machen wir sowieso machen wir nein nein die machen wir vielleicht ich weiß nicht nein vielleicht wenn ich das kriegen gewesen von der Spitze der Engelsburg. Äh. Ah. Und das ist alles Multiplayer hier unten. Nein. Okay. Also wir werden noch ein paar machen, aber nicht mehr alles. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir sind. Da sind wir. Bei der Bank war ich. Ich habe nicht genug Geld für alles. War das die Engelsburg hier? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was die Engelsburg war. Der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Theoretisch könnte ich ins Hauptquartier gehen. Da habe ich einen Quickpot drin. Aber ich laufe. Ich muss unterwegs eh noch kurz eine Schmiede mitnehmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier eine Schmiede ist. Eigentlich sollte hier eine Schmiede sein. Da ist ein Arzt. Ich brauche eine Schmiede, bevor ich da gehe. Ich muss gucken. Ich will das nicht riskieren. Ah doch, genau vor uns ist eine. Okay. Sehr gut. Es glitscht die ganze Zeit mit einem Kreuz wie von einem Arzt. Ich weiß nicht wieso. Ich sehe das jetzt erst, dass es ein Kreuz wird, aber ja. Es glitscht. Habe ich irgendeine Waffe, die wirklich besser ist? Ja, habe ich. Auffüllen, ja. Füllen wir auch kurz auf. Rüstung habe ich, glaube ich, alles. So. Ich will doch nicht gewöhnlich. Guck mich mal an. Meine Fresse, Junge. Was maul? Sei froh, dass ich dich nicht haue. Ein geiles Schwert. So ist das hier. Oh mal. Es war nicht die Tür. Okay, es hätte die Tür sein können. Acht Mitteilungen. Ja, hau raus. Ah, okay. Der kann zu einem Assassinen werden. Der Piero. Machen wir jetzt nicht. Ich schicke ein paar kleinere mit zum Leveln. Und das müsste eigentlich machbar sein für kleinere. Man down, keine Chance. Auf Reisen gehen sollte machbar sein für beide. Dann müsste das auch ohne Probleme sein. So. Alright, also, wir gehen zu Romulus. Ich glaube, das ist die Engelsburg, aber ich weiß es halt gerade wirklich nicht. Ist mir egal. Ich dachte immer, dass es der Abschnitt der Vatikan bedeutet, aber anscheinend nicht. Weg. Hä? Ha? Ich hab glaube ich nicht ganz verstanden. Ja, es sind ein paar hinter mir, ja. Aber wir kommen da raus, ohne Probleme. Uh, nice. Okay, ich habe noch fünf immer noch. Okay, die können also kaputt gehen. Aber, man verbraucht nicht regelmäßig einen. Jedes Mal, wenn ich es mache, das ist gut. So viele Infos nur für einmal probieren, das ist voll toll. Also... Hier oben müsste irgendwo das Versteck, das ist hier unten. Das Versteck von Romulus. Ja, genau. Also, ich muss ganz kurz Nasenspray nehmen. Meine Nase ist komplett zu. Tut mir leid. Hast du den weißen Ritter gesehen? Ah ja, nur zwei Minuten Ladezeit. Kein Problem. Okay, wir sind in einer Kirche. Interessant. Sehr interessant. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite misa est. Eo gratias. Hey. Ich kann mich da reindrücken, wie ich will, und es klappt. Von wegen unter die Menge mischen muss ich dann wirklich rein sprinten, damit die Wichser mich nicht wegdrücken. Die sollte man einfach eine Tastenkombi haben, zumindest um das Benedicat zu skippen die gratis. gratis. jetzt wollen wir hier hin. Nice, hat geklappt. Das ist einfach so ein Random-Dude da in der Mitte. No. nun wird sich Bartolomeo Galbiano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesar des Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Es heißt, das päpstliche Vermögen oh. sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Boah, das wird ihm gar nicht passen, wie man so über den anderen redet, ne? Aber meine Mission ist nur, den zu folgen, oder? Ja, ja. Eine Folgemission mit Zeitlimit ist so dumm. Sein Name ist Ezio der Assassine. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Sag das mal nicht zu laut, sonst seid ihr die Nächsten, die sterben. Also nicht wegen mir, aber... Oh. Ich schreibe die Predigt. Und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. <lacht> Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. <lacht> und auch mit euch, Patrone. Interessant. Es ist eine sehr komische Art, auf Zeitlimit zu machen, hier. Assassino, ihr Boah, jetzt war ich voll unauffällig. Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott. Und fort von euch, Assassino! Ach, ich darf den eh nicht erschießen. Why? Muss ich nur wieder eine Option finden, hier raufzukommen. Kannst du bitte laufen? Dankeschön, jetzt geht's plötzlich. Yes. Nein, du sollst doch. Da! Okay, machen wir es halt so. Ich werde jetzt die Wand hoch und dann springen. Das war eigentlich meine Idee. Aber das wollte er nicht. es regnet. Das erste Mal, dass ich sehe, dass es Wetter gibt in diesem Spiel. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Okay, ich sehe jetzt das Zeitlimit. Nein. Tiki, war oh, nicht cool von dir. Der ist voll flink für so einen Mann. Achso, das geht trotzdem. Ich hatte schon Angst, dass ich da runterfalle. Dann ist geheult. Hätte <lacht> ich alles nochmal machen müssen. Da arbeiten irgendwelche Leute, denkt sich so, what the fuck, geht ab und ich renne einfach so rum mach gar nichts. Also die unten ja auch eigentlich, die sollten ja hören, wie sich da oben jemand bewegt. Nein! Anscheinend ist Gott auf meiner Seite! Assassino. Dankeschön. Sehr gut. Wenn ich runterfalle, will ich nicht wieder anfangen, sondern deswegen kam. Scheiß auf die Punkte. Ja. Ähm, nein, er ist nur nicht auf meiner Seite anscheinend. Oder will prüfen, wie sehr das du leben willst, bevor ich dich töte? Wer weiß. Vielleicht gibt es auch keinen Gott. Niemand weiß das. Ja, bitte stirb. Ach, das ist doch einfach bescheuert. So viele random Hitboxen. Ich wusste gerade absolut nicht, wo ich durch musste. Anscheinend ist auf meiner Nein. Ach Ezio, du bist ein Spacken, Alter. Komm on, lade. Anscheinend ist Gott auf meiner Seite. Nein, ist doch nicht. Du Scheiße, er hat Mitleid mit dir. Weil du Kacke bist. Weil Du verdammter Wichser bist. So einfach ist das. Ich bin so gut, dass er Mitleid mit dir hat und dir noch so einen letzten Bonus gibt. Na du? <lacht> Lauf, Ezio, verdammte Scheiße. Oh, nichts bestimmtes. Ja, dass du tot bist. Für den Papst. Natürlich. Sie sind Wir sind äh, ich geh mal runter. Ihre ah, nee. Hat das Volk in das Licht der Kirche. Geschwind. Hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass die Romulus mit dem Papst so. Also ungewollt halt, aber. Das war schon Plot. Na. Ihr könnt nirgendwo hin. Töre ich danach. Ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Ah, ich habe noch eineinhalb Minuten Zeit. Nice. Ein Drecksmesser. Okay, ich trete ihn wieder. Das war erst ein Checkpoint. Oh. Jetzt kommt die Zeit abgelaufen. Oh fuck, ich habe halt wirklich nur noch 23 Sekunden Zeit. So, ich glaube, dieser Triggerpunkt müsste die Mission beenden. Ja. Oh ja, Geld, toll. Ich mache das nur wegen Rohstoffen eigentlich. Was habe ich nur Pomanda gekriegt? Einen. Und eine buddhistische Gebetsperle, okay. Ja, dann. Hier müsste irgendwo der Eingang sein. Hä? Ich dachte jetzt vielleicht ist das hier, aber... Wann mal kurz... Ah! Kann es sein, dass es hier einen unterirdischen Weg gibt? Ja. Das erklärt einiges. Ich dachte, jetzt, vielleicht ist ein Zelt oder so, dass man durch Zelt durch äh, rein kann. Ich brauche kein Pieper, ich brauche fucking Papa Bear. Das Moon. weiß ich gar nicht, was es ist. Muss ich mal nachschauen. Sieht nach Kornos aus. Pfefferstrauch. Pieper ist Pfeffer, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Pipo ist Pfeffer, Papa wäre es Mohn. Mohn wusste ich sogar. Ich bin doch nicht so ein schlechter Gärtner teilweise. Aber ja, passiert. Nicht mehr als 10 Quadrate verlieren. Okay, das soll ich hinkriegen. Normalerweise sage ich das und dann verkacke ich. Wenigstens haben wir keinen Zeitdruck. Und das ist das Letzte. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und Sie gehorchen. Bene. Die Prophezeiung bewegt Sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Also jeder von denen hat wie so eine sub -Gilde. Also die sind eigentlich so die Bosse, die alle vereinen. Und dann jeder von ihnen hat eine Subkultur unter sich. Ey, nimm dein Scheißschwert, du Wichser. Okay, nein, ich muss natürlich... Ich darf nicht kämpfen. Hey. Hey. Hey. Romulus, befiehlt us. Really? Komm, vernichtet. komm. 3 Sekunden Reaktionszeit etwa. ist eigentlich voll schlecht, dass es so offensichtlich ist. Vor allem, weil die Angriffsanimation eh noch Der ewig geht, bis sie dann hittet. Also man hat halt so viel Zeit zu reagieren. Wow. richtig harter Boy. Okay, nein, ich muss ihn verfolgen. Was hat er mir gesagt? Habe ich gerade Fettsack genannt? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich könnte auch Gatsu gewesen sein. Ezio hat auch schon Katsu rumgeschrieben als Beleidigung. Also von daher vor im ersten Teil, also Teil 2. Im ersten Ezio-Teil. Ähm. No. Nope. So, jetzt kann ich in Ruhe gucken, wie ich hier wegkomme. Weil das sieht gar nicht so kompliziert aus eigentlich. Ja, vielleicht ja doch. Irgendwie muss ich da hochkommen, war mal, mal kurz. Da muss ich hoch, da komme ich hier rüber. Also muss ich hier auf. ich dachte zwar ich muss danach Komm, ey, rechts ich sehe da noch Beine. Ey Ezo so, lauf bitte, Ezo so, lauf verdammte Scheiße Mach die Straße frei. Bei hast du schon deine ja ich glaube dafür ist es ein bisschen zu spät mit mir hier, da war eine Flagge da muss ich hin Ja, weil dieser Borgia-Banner hier unten hat voll den Einfluss. Ja, ich bin ja dran. So knapp mit dem Leben. Habe ich die schon 10 verloren? Er kann einfach kontern mit seiner Klinge. Es ist zu geil. Dein Ende naht, Assassine. man checken denn die dass es sinnlos ist ja, scheiß ernst Okay, der hat mir gerade meine Mission versorgt. drüben kann ich ins Wasser. Gebe bitte da runter. Und wenn ich da jetzt tauche... Das war hier. Okay, das hat schon gereicht. Karten zu... F uh... Wenn ich jetzt Karten habe dafür, das wäre schon geil. Romulus bestraft jene, die nicht kämpfen. im Himmel. Ich dachte, Romulus ist ein Mann. Ich dachte, Romulus und Remus sind zwei Brüder. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. das Ich Das muss ich jetzt dreimal machen. Wow, du bist so gut, Junge. Ey, unglaublich. Und sowas. Also, Respekt. Ich wüsste gerade sonst nicht, wo ich weiter muss. Zurückgehen alles lohnt sich nicht. Da waren teilweise auch Sachen kaputt. Ich bin nirgend runtergefallen. Also theoretisch könnte ich wahrscheinlich überall mal zurück, aber ja, das ist der einzige log logische Weg irgendwie für mich gerade. Das war das letzte Siegel. War das nicht ein VI? Ah, Schriftrolle 4, Fortsetzung jetzt, okay. Ja, sonst wüsste ich gar, gar nicht, wo ich hin muss. Es muss hier unten sein. Ich dachte, zwei Hunden wäre die Borgia die gewesen. Ähm ich habe aber das Gefühl, dass ich hier falsch laufe. Okay. Irgendwie. Mach mal kurz. Aber hier ist sonst gar nichts. Hm. Ist hier drüben noch? Nö, da muss es dieser Tunnel sein. Dann muss ich einfach weiter runter. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich dachte, hier unten wäre nur die Borgia-Turm-Mission gewesen. Das war eins zu früh. Aber da war der romulus auch hier hinten. Oder? Nein. Oh Gott. Ich will jetzt nicht nachgucken, wo ich hin muss für den. Ich dachte, der wäre oben. Ich bin sehr verwirrt gerade von diesem Ort. Gab es hier doch noch einen anderen Ort? Ich meinte, die Treppe war ziemlich offensichtlich, aber... Irgendwie. Muss ich jetzt ernsthaft nachgucken, wo ich diesen scheiß Romulus Schatz herkriege. Okay, jetzt ist er hell. Er ist schon weit unten. Doch, doch, das muss eigentlich in dieser Höhle drin sein. Bin ich irgendwo falsch hingelaufen? Ich glaube schon, dass ich da runter muss. Die Höhe stimmt zwar von da, aber die Position absolut nicht mehr. Sonst, wenn ich draußen bin. Was mich hier verwehrt, ist einfach, dass ich vom Schatz weglaufe. Was also ja normalerweise heißen würde, dass ich falsch laufe. Oh. Okay. Nice. Wir haben alle sechs Schlüssel auf einmal reingebracht. Wir kriegen die heilige Rüstung. Nice. Absolut nicht mein Stil. <lacht> Deutsch von Brutus? Uh. Nice. Mal gucken, ob die Rüstung was kann, sonst wechsle ich die nachher wieder. So, das müsste jetzt aber das Letzte sein, was wir kaufen können. Wunderschönes Timing. Somit sollte 100% von Rom uns gehören. Tut es auch. Nice. Wie gut.